Ich habe schon echt Hunger. Vielleicht rufe ich jetzt Mama, Mama. Mama! Du hast mich gerufen? Ja. Na, was möchtest du? Ich habe Hunger. Wie, du hast Hunger? Hast du schon mal auf die Uhr geguckt? Nee, ich habe keine. Oh, wird Zeit, dass du eine Uhr hier ins Zimmer bekommst. Ja. <lacht> ich habe richtig Hunger auf, den, auf die Noten, die du heute gemacht hast. Okay, dann darfst du noch ein bisschen was essen, aber dann machst du dich bettfertig. Ja, es ist schon halb neun. Und schon dunkel draußen. Ja, aber. Nix, aber komm, wenn du noch was essen möchtest, dann geh. Und dann machen wir uns bettfertig. immer Hunger. Also, es ist bei mir normal, dass ich abends immer esse. Und jetzt kommt das Gym in die Mikrowelle. Wie geht's Und jetzt warten. Ein paar Sekunden später. Noch ich habe mich heute entschieden, mal für euch eine Abendsroutine zu machen. Und vorm Schlafen habe ich immer starken Hunger und ich bekomme auch immer was zum Essen. Und jetzt. ein glücklicher smiley dass ich was zum essen gemacht habe also mama hat eigentlich die nudeln gemacht und ich liebe mamas nudeln die sind immer so lecker nach dem essen werde ich erstmal mein zimmer aufräumen weil ich habe da viel chaos angerichtet weil heute habe ich generell viel gespielt weil mir langweilig war und danach nach dem Aufräumen werde ich mich schon abschminken also so allgemein Bett fertig machen und jetzt werde ich erstmal essen das ist jetzt momentan mein Zimmer und ähm, ja, jetzt werde ich erstmal alles wegpacken <lacht> Heute machen wir es leider mal ohne Zauberei, weil es ist schon abends und das machen wir jetzt mal mit Händen. Okay, wir fangen an und zwar mit meinen Poppets. Hier, ich habe jetzt momentan vier Stück. Einmal dieser runde Poppet hier, das auch lila und ich finde diese lila, die sind einfach mega schön. Diese Seite ist zwar ein bisschen schwer, aber dafür diese Seite, hört mal. Dann noch diesen Regenbogen, Stern und noch diesen Einhorn. Dann habe ich noch hier diesen Summumpo. Mama mir mal bestellt und ich wusste nichts davon, deswegen ein Geschenk von Mama, mein Tango und den habe ich übrigens selber gemacht und das kann man auch richtig, richtig einfach allein machen. Vielleicht mache ich mal sogar ein Video, wie man das hier machen kann, damit ihr auch sowas haben könnt. Und sammle ich meine Pokémon-Karten ein? Hier. Das ist ein. Ich finde diesen Pokémon so süß und das der sollte auch eigentlich sehr, sehr selten sein. Und den hat mir mein Bruder geschenkt: Jamie. Den schieben wir unter und das well. ah. So. Jetzt sammle ich erstmal meine ganzen Kuscheltieren ein. So, jetzt habe ich alles weggeräumt und jetzt kann ich mich sogar schon ganz bettfertig machen. Aber erstmal werde ich mich abschminken, denn ich habe mich heute geschminkt. Deswegen gehen wir jetzt zusammen ins Badezimmer. Und meine Pyjama mitnehmen. So, wir sind jetzt hier im gäste und jetzt ziehe ich erstmal mein Haarband um. Obwohl mich die Haare da nicht stören. Und jetzt werde ich mich erstmal abschminken. Und hier erstmal die So, und jetzt nehme ich die Flüssigkeit, womit ich mich immer abschminke. Damit kann man sich übrigens auch nicht nur abschminken, sondern auch das ganze Gesicht reinigen. Und jetzt an um abschminken. Darf ich dich fragen, wieso dich überhaupt schminkst? Ähm Wenn du eh zu Hause bist und für wem schminkst du dich denn? Ich schminke mich für mich. Ach also. Meistens sehe ich immer so beim Abschminken aus, als ob ich geweint habe. Ich weiß nicht wieso, es ist immer beim linken Auge. Ich werde mir jetzt einen Müll. Und jetzt werden wir Zähne putzen und zwar mit meiner Pikachu Zahnpaste, da werde ich immer zum Pokémon. Immer verschieden, jeden Tag. Jetzt putzen wir meine Zähne drei Minuten und los geht's. Wow, ich mache mir die Löwen sauber. Wir sehen uns, wenn die drei Minuten um sind. So, mit Zähneputzen bin ich jetzt auch Seht ihr, die glänzen sogar. Und äh, jetzt geht es an, ans Haare kämmen. So, Haarbürste, Haare und Haarekämmen. Oh. Das ist meine Lieblingshaarbürste. Ich habe auch eine ganz kleine, das ist mit einer Katze drauf, mit Ohren. Und die benutze ich auch ganz oft. So, ich habe jetzt meine Haare durchgekämmt Ich finde, die sind sehr, sehr, sehr gepflegt aus, weil ich wasche die ja auch immer und ich kenne die auch immer. Und äh, jetzt gehe ich ins Zimmer und werde mich umziehen. Ich bin jetzt umgezogen. Ich habe jetzt hier meine Pyjama an. Und äh, ich mache jetzt mein Bett. Zuerst packen wir unsere Kissen weg. Ich schlafe nur um zwei. Früher habe ich sonst immer mit meinen ganzen Kuscheltieren geschlafen, mit meine Katzen, mit... Keine Ahnung, mit meinen Beeren, mit meinen Hasen. Also mit Kika schlafe ich immer. So. Ich habe jetzt hier mein Bett gemacht. Das ging sogar schneller als sonst. Und jetzt machen wir halt so. Und jetzt zeige ich euch, wie es im Dunkeln aussieht. Das habe ich mit meinem Papa ganz alleine gebastelt. Das ist ein DIY-Bild und das ist jetzt eine kleine Lampe, mit der schlafe ich jetzt immer ein. Jetzt werde ich erstmal meine Leselampe anmachen, damit ich mein Buch lesen kann. Hier ist meine Leselampe. Und jetzt also was ich vorhin gelesen habe und ich bin auf dieser Seite hier stehen geblieben und die werde ich gleich weiterlesen. Jetzt ziehe ich erstmal meine Socken aus. So Leute, dann würde ich mich jetzt auch mal verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Einfach nach unten da drauf drücken und dann wird das auch schon grau. Tschüss, bis zum nächsten Video und ich werde jetzt erstmal mein Buch lesen und dann werde ich auch schon endlich schlafen. Also, tschüss.